Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ja, ich zeige euch ein Oculus App Lab Game und zwar Rogue Ascent VR und das Wichtigste an oder das Besondere an dem Game ist, wir haben hier komplette, komplettes Handtracking und das funktioniert echt einmalig. Ihr seht ja, ich kann Schutzschild aufbauen, ihr seht nachher, ich kann auch mit Pistolen umgehen und so weiter. Und äh, ja, das möchte ich euch auf jeden Fall jetzt mit dem Handtracking zeigen. Mit dem Controller funktioniert es natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein kleines ähm, Video dazu gebe. Aber jetzt spielen wir erstmal die ganz normale Version mit dem Handtracking. Und ich würde sagen, wir gehen auf die US Land. Ich habe eben schon ein bisschen gespielt. Ich bin schon Rang 4. Irgendwo ist jetzt nichts Besonderes. Difficulty habe ich auf 2, also man kann ja auswählen zwischen Officer Admiral. Ich bleibe aber hier erstmal auf der mittleren Stufe. Und äh, ja, gehen wir mal launch, geht geht's auch schon los. Ich finde den Look auch von dem Game echt super, muss ich einfach sagen. Und ja, Pistole ist einfach ganz leicht. Wir müssen einfach nur den, ja, unseren Zeigefinger strecken. Also ob ich eine Pistole in der Hand habe, nachladen, ist einfach nur so halten. Dann wird die automatisch nachgeladen. Hier kann ich natürlich nachher auch eine Pistole halten. Und, äh, so bewege ich mich. Das Schutzschild habe ich natürlich auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wir wurden gesehen. Jetzt müssen wir bisschen So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Okay, hier ist noch nichts. So, was ist eine Heilstation? Hier können wir unsere Waffen upgraden. Wir müssen Zahnräder sammeln, das zeigt euch jetzt mal ganz kurz. Mods zum Beispiel. Und hier steht jetzt schon 25 Zahnräder und 25 von denen, das hätten wir. Zahnräder natürlich nicht. So, dann gibt es natürlich auch Waffen, die man dann umbauen kann, wenn man zwei von denen hat, kann man daraus eine große machen und so kann man halt immer weiter seine Waffen verbessern. Ihr seht schon, wenn ich irgendwo hingreife oder hin, dann mit meiner flachen Hand einfach hingreife oder zeige, und dann ja, wird es aktiviert. genau wie. Nachladen der Energie. So, äh, ja, wir müssen halt immer ein so wie ich sie verstanden habe. Ich, hab, ich spiele jetzt auch erst seit 30 Minuten. Wir gehen jetzt mal. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was uns hier angezeigt wird. Okay, das ist unser kompletter Charakter. Unsere Perks, die wir haben, die werden uns aber auch hier oben angezeigt. Over wir haben eine, ähm, ja, eine Fähigkeit, dass wir in, in krassen Situationen, wo wir echt Probleme bekommen, ähm, wieder zurück zum Aufzug hier kommen. Dann muss ich nur so greifen vor meinem Gesicht und schon wird es aktiviert. Werden wir es wahrscheinlich nachher brauchen. Und äh, schauen wir uns mal die Objectives an. Save your homeworld. Das ist eine ein gute. <lacht> so, jetzt wir mal schauen. Mit einer Waffe kommt man noch so ganz weit. Okay. Das ist langsames. Wir können es auf jeden Fall zurückschließen. Jetzt glaube ich, langsam Zeit, dass wir zurückgehen, das ist, wo man vernünftig nachladen kann. Tracking funktioniert Also das, ähm, der Unterschied liegt daran, mit Hand Tracking zielt die Waffe automatisch. Und mit dem Controller muss ich besser zielen und äh, ist halt ein bisschen schwieriger. Das andere ist halt wirklich, dass wir komplett nur mit den Händen zu spielen. Und es funktioniert halt super. Ja, Einer schmal weniger. Wir müssen dann zur Kiste kommen. Das Spiel, was ich spiele schwachstes Wolle. Nachladen, nachladen. Ihr seht, sobald ich meine Hände zumache zur Fäustenballe, kommt das Schütteln zum Tragen. Und äh, ja, wird halt super. So, links haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Feuerkraft. Auch noch so ein Menü. Ich gebe hier können wir die Waffenhände swappen. Das heißt, ich habe jetzt die große auf der rechten, andersherum. Hier können wir die Gegner scannen. Wenn ich aber scanne, habe ich das Gefühl, dass immer diese, diese Drohnen kommen. Game kostet 24,99 und ich finde, das ist so ein geiles Game und lohnt sich. Also meiner Meinung nach lohnt sich das hier, ich bin, ich bin ein bisschen gehypt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir einfach mal hier nach um. also mir gefällt das richtig gut. Ein ja, paar Spielmusik, ne, das waren wir mehr. So, wie wir sehen. Das ähm, Schutzschild ist oben das diese 300 und das baut auch ab. Ne? Also wir können nicht ewigkeiten im Schutzschild bleiben. Das ist einfach nur super, ich will zurück, will zurück, um mal nachzuladen. Ja. Ich Wie kann, kann, ja, kann man es machen? Wie kann man es machen? Dafür kann man nichts machen, okay. auf jeden Fall mal unsere Button ein bisschen zu craften. von denen und 100, dann bekomme ich so eins. Aber ah, okay 100 von den Dings habe ich natürlich nicht. Aber wir können ja, wir können ja modden. Wir können ja modden. Mm-hmm. Jetzt müssen wir müssen uns mal den Bereich hier schützen. Aber das gelingt uns auch. Ganz blöde Position jetzt hier. Das ist gut, dass sich zu ist. Jetzt sind oben, das rein. oben läuft der Timer vom, vom WLAN. Das ist ein nicht wirklich Ich muss weg. Okay. Das müssen die bleiben, ich muss glaube ich. Das Ganze zeige ich euch aber wirklich mit den Controllern. Ihr habt jetzt gesehen, Handtracking funktioniert. Jetzt möchte ich euch das Ganze mit den Controllern zeigen. Trigger und Greiftaste ist das Schild. Und Greiftaste, dann haben wir unsere Pistole. wieder nur hinhalten. Das ist eine Fortbewegung, also wir müssen uns nicht mit, mit dem Trigger betrachten. Wir brauchen aber nichts. Wir gehen mal da hin. Deck. Ich Hier sehen wir auch den Ladebalken der Waffe. schwerer, das muss man dazu sagen, aber man muss auch lernen, nicht zu aggressiv zu sein und auch so einfach mal abzuwarten. Da aber auch nicht so sich nur wirklich selber gerade. Kann natürlich jetzt auch was kommen. <lacht> ich kann nichts kaufen? Lucel? Ach so doch. Warte mal. Das sind die Mods, die wir, mal, die Perks, die wir machen können, ne? Energietransfer, Grants, Schönes Energy when blocking. Ah okay. Das könnten wir jetzt kaufen? So, habe ich dann dazu gekauft. Mit diesen Perks wird es natürlich dann auch vom Spielen her immer anders. Weil jeder Perk ist halt ein bisschen unterschiedlich. Jetzt schauen wir mal, ob wir Waffen kaufen können. Okay, dann jetzt sind schon mal etwas zusätzliches bekommen. Sehr gut. Können wir die Kiste holen? Hm, nö. Nee, wir haben doch einen. besser. So, da ist ja kein dran mehr. Natürlich mit den Zielen viel, viel schwieriger. Dann den Aufzug. Nach. Oben. Wechseln jetzt noch kurz die Waffen, dass ich die auch immer in der anderen Hand habe. Sie bleiben. Das ist nicht gut. einfach drauf, <lacht> ohne große Ziel gerade. Ne Kraften Was haben wir denn noch Mods Rosa so, so So Dann machen wir nochmal hier ein Wir auf die Hat uns natürlich jetzt... natürlich was ne? bleiben Jetzt wird's echt. dass man immer nur mit zwei Händen das Schild halten kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich war gerade bei fast Null. Oh. <lacht> das Geschütz hat mir den Arsch gerettet, muss man einfach so ganz klar sagen. Ich habe eine neue Keycard, könnte es hochfahren, Ablenkes ist komplett. Aber ähm, ja, ich möchte jetzt diese Folge beenden. Wenn ihr mehr von diesem Game sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, würde ich mich natürlich freuen. Dann kann ich noch mal so ein Gameplay machen. Das sollte jetzt ja wirklich mal so ein First Impression Video sein. Ich mag das Game, ich finde das cool. Ich finde es auch super, dass man hier wirklich die Möglichkeit hat, wirklich die Möglichkeiten hat, mit Controller zu spielen. Oder mit dem Handtracking, das ist natürlich auch cool. Und der hat auch super funktioniert. Ist mit dem Controller, mit dem Ziel ein bisschen schwieriger. Da muss man noch ein Waffenhändling entwickeln, ist mit den Händen ein bisschen einfacher, weil dann hat halt man halt so eine richtige Zielhilfe, aber ansonsten macht es mit beiden super viel Spaß und äh, ja, ich kann es nur empfehlen, ich würde gerne eure Meinung hören, gerne mal unter die Kommentare und äh, ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt ab Abo drücken, ein Like wäre nicht schlecht, würde mich echt freuen und äh, ja, ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal, tschüss.